Willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 10 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Das neue Jahr. Das ist eine Podcast Premiere und damit natürlich noch aus dem Jahre 2022. Und sie, dieses Gedicht wird in der Kategorie Zeitkritisches Politisches erscheinen. Ja, ähm... Das Jahr neigt sich zum Ende. Ich bin froh, dass ihr trotzdem wieder hier seid. Und ähm, ich habe euch heute etwas Besonderes mitgebracht und äh, hoffe, dass es euch gefallen wird. Aber zunächst kommen wir zu... Hey, klar. Hey, klar. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, in meinen Gedichten zu stöbern, sie zu lesen, sie zu kritisieren, mir Kommentare zu hinterlassen. Und ihr könnt natürlich auf die sozialen Kanäle zugreifen. Und ihr habt die Möglichkeit, Kommentare auf der Unterseite des Podcasts zu hinterlassen. Und ihr könnt dort auch, wenn ihr das wollt, gerne spenden. Außerdem könnt ihr den Podcast da auch ähm, abonnieren und bewerten. Jetzt ist wieder die Zeit der Jahresrückblicke. Deshalb habe ich mich auch daran versucht. Das neue Jahr Und wieder ist ein Jahr vorbei. Viel Schönes war wohl nicht dabei. Gute Menschen sind in ihm von uns gegangen. Ein Despot hat einen Krieg angefangen. Eine Pandemie ging und kam zurück. Im großen Turnier hatten wir kein Glück. Das fand auch noch bei Menschenfeinden statt. Dafür lief von der Organisation her alles glatt. In Paris wurden wieder Menschen erschossen. Ein Riesenaquarium ist ausgeflossen. Ein ehemaliger Präsident wird weiter bloßgestellt. Eine Kältewelle ergriff die Welt. Ein ex tennis weint im TV. Für den noch immer laufenden Krieg interessiert sich keine Sau. Die Kernfusion kommt jetzt wohl doch. Das EU-Parlament ist ein korrupter Moloch. Die Zeitenwende ist auch nur ein Wort. Die Reichsbürger sind nicht endgültig fort. Ein Land schweigt nun zu seinen Zahlen und die letzte Generation klebt an ihren Idealen. Erdbeben und Fluten verwüsteten die Welt. Die Energie kostet zu viel Geld. Der Antisemitismus schwingt sich zu neuen Höhen auf. Eine Königin ging auch noch drauf. So könnte ich wohl noch Stunden schreiben. Das ganze Jahr war durchzogen von Leiden. Alle Hoffnung liegt nun auf dem neuen Jahr, auch wenn es letztes Mal nicht besser war. Jedes Jahr hoffe ich erneut, dass das neue Jahr besser wird als das alte. Jedes Jahr werde ich aufs Neue enttäuscht. Geht das eigentlich nur mir so? Ich wünsche euch aber einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und mögen sich eure Hoffnungen in 2023 erfüllen. Ich hoffe, ihr seid dann auch im neuen Jahr dabei, wenn es wieder heißt: Poetry ein Gedicht pro Woche.